Das Internet erlebt seine bisher größte Umformung. Hunderte neuer Domainnamenkürzel werden im Internet auftauchen, sodass sich eine ganze Reihe neuer Domains ergeben wird. Neben normalen und vertrauten Webadressen wie .com oder .info werden hunderte neue Adressen auftauchen. Sie werden sich auf alles und jedes beziehen. Von Geografie wie .afrika, über Kategoriebezeichnungen wie Punkt .sport bis hin zu Namen berühmter Marken wie Punkt .nike oder Punkt .bmw. Neue Domains bieten Markeninhabern vielfältige neue Möglichkeiten. Sie bergen aber auch Risiken. Cyberscrutter und Opportunisten werden mit Sicherheit zur Stelle sein, weil sie hoffen, neues Territorium zu erschließen und ihre Marke zu beanspruchen, wobei die reale Möglichkeit besteht, dass sie ihre Marke hijacken. Die Vorgehensweise bezüglich des Managements Ihrer Marken in diesem neuen Online-Universum wird erheblich komplexer. Ihre Marken müssen jedoch nicht in ein schwarzes Loch fallen. ICANN, die Organisation zur Überwachung von Domainnamen im Internet, entwickelte das Trademark Clearinghouse für die Arbeit mit Marken und ihren Markenagenten, um das Fundament für einen besseren Markenschutz in diesem neuen, unerschlossenen Gebiet zu schaffen. Ob Sie proaktiv neue Domains für die Entwicklung Ihrer Marken nutzen oder ob Sie eine eher defensive Strategie für Ihr geistiges Eigentum verfolgen, um partizipieren zu können, müssen Ihre Marken im Trademark Clearinghouse registriert werden. Anders als bei Einführungen von Domainnamen in der Vergangenheit bei denen jeweils ein einmaliger Prozess stattfand, trägt in diesem Fall die Registrierung von Marken in der zentralen Datenbank des Trademark Clearinghouse auf zwei Arten zum Schutz und zur Verteidigung von Marken in jeder neuen Domain bei, die in den kommenden Jahren entsteht. Erstens erhalten Sie die Möglichkeit, Domainnamen, die mit ihrem geistigen Eigentum zusammenhängen, von einer breiteren öffentlichen Verfügbarkeit in der speziellen Voreinführungsphase der sogenannten Sunrise Period zu registrieren. Zweitens sorgt ein Eintrag im Trademark Clearinghouse über den Markenbenachrichtigungsservice dafür, dass Sie jedes Mal benachrichtigt werden, wenn Dritte Domainnamen registrieren, die mit Ihren Marken übereinstimmen. Sie müssen lediglich Ihre Marken einmal im Trademark Clearinghouse registrieren und können sicher sein, die richtigen ersten Vorkehrungen getroffen zu haben. Um alle Vorteile nutzen zu können, sollten Sie bereit sein, Marken so schnell wie möglich im Trademark Clearinghouse zu registrieren. Wenn Sie sich rechtzeitig vorbereiten, ist das neue Internetuniversum ein Ort, den man annimmt und erkundet und nicht ein Ort, den man fürchtet und meidet. Wenn Sie sich jetzt an Ihren Agenten um zu erfahren, wie Sie Ihre Marken im Clearinghouse registrieren und wie Sie spezialisierte Unterstützung und Management bei jeder Markenvorlage erhalten.